Für die Top 90 im Haus Graz gibt es ja schon lang so ein Vernetzungstreffen und jetzt ist einmal die Ebene darunter dran. Warum? Weil wir einfach gesagt haben, es macht Sinn, dass sich genau diese Ebene auch austauscht und kennenlernt, aber auch über aktuelle Vorhaben des Haus Graz Bescheid weiß. das heißt über aktuelle Projekte gut Bescheid weiß. Sie erzählen es dann weiter zu Hause, ihren Familien, ihren Bekannten, sie erzählen es auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und haben da ganz eine wesentliche Rolle. Deswegen haben wir die Begegnungszone Haus Graz geschaffen. Warum ist die Begegnungszone für die Holding so wichtig? Zum einen ist es die Vernetzung. Man lernt Menschen kennen, die im Haus Graz arbeiten, an gemeinsamen Themen arbeiten und man hat endlich einmal ein Gesicht dazu. Zum anderen ist es Information aus erster Hand zu aktuellen Themen und Projekten. Und das erleichtert sicherlich die zukünftige Zusammenarbeit. Die zweite Führungsebene ist die oft sehr unbedankte Führungsebene. Dabei haben Sie nicht nur Führungsarbeit zu leisten, sondern müssen auch fachlich, glaube ich, stark drinnen schon sein in der Arbeit. Und dennoch sind Sie es, die oft bei Veranstaltungen äh, vergessen werden und ich bin sehr froh, dass es jetzt gelungen ist, einmal auch eine eigene Veranstaltung nur für die zweite Führungsebene zu machen. Sie sind inhaltlich für die Organisation wirklich das Rückgrat und auf der anderen Seite äh, sind sie auch Kommunikatoren in alle Richtungen. Nach oben zur nächsten Führungsebene, aber auch zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch nach außen und da ist es ganz wichtig, dass auch die Führungsebene vernetzt ist und die Identität Haus Graz auch wirklich nach außen trägt.